Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 3. Wir eskortieren den... Ich habe glaube ich gerade einen Kontrollpunkt neu geladen. Ah, nicht, ich bin gestorben. Stimmt, ja. Also wir müssen irgendwie den Präsidenten hier rausholen und in Sicherheit bringen. Das wird noch ganz interessant, denke ich. Aber nicht unmöglich, zumal wir ja auf leicht spielen unterdessen. Weil ich am Anfang einen kleinen Abschnitt eigentlich auf leicht setzen wollte. Und naja, man kann das Spiel nicht einfach mittendrin auf leichter oder schwerer stellen. Wahrscheinlich wegen den Trophies. Und ich habe die Warnung nicht ganz gelesen und naja, jetzt sind wir vielleicht. Ist auch gar nicht so schlimm. Was ich aber nicht anhabe ist Zielhilfe, ja, weil wollte ich sicher gehen, dass die nicht aktiviert wurde wegen der äh, Schwierigkeitseinstellung jetzt. Weil ich finde ohne Zielhilfe immer noch angenehmer. ich finde es nämlich auch mühsam, wenn es immer, ich drücke L1 und es zieht irgendwie so, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner, guck mal, da oben ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Ich suche lieber ein bisschen selber noch tatsächlich, auch wenn ich halt mal verrecke, da ist der Präsident. Wusste ich doch, dass der angeschrieben ist mit Präsident. Kann man den trauen schon? Ich wusste es. Und dann erst noch Markerov. Wie habe ich einen Headshot überlebt, verdammt? Das habe ich nicht mehr überlebt. Der russische Präsident ist nie zum Friedensgipfel in Hamburg eingetroffen. Wo er sich befindet, ist derzeit nicht bekannt. Genauso wenig wie... Sieht aus, als hätte Makarov seine nächste Karte gespielt. Wenn er wieder da ist, dann sollen es auch alle wissen. Wo fangen wir mit der Jagd an? Afrika. Makarov lässt über eine paramilitärische Gruppe Lieferungen nach Sierra Leone bringen. Von dort gehen sie nach Marokko und weiteren nach Spanien. Er geht nach Norden. Genau vor die Tür ihrer Majestät. Woraus besteht die Fracht? Ich weiß es nicht, aber für ihn ist sie wichtig. Dann will ich sie. Wir können über den Fluss näher rankommen. In dem Lager ist eine Fabrik, wo sie die Lieferungen verstauen. Aber die Miliz im Hochland schlachtet seit Monaten alle Sie sind bestimmt überall. Makarov würde nichts ungesichert verschicken, wenn es nicht irgendeinem Zweck dienen würde. Und die Chancen stehen gut, dass der Bastard alles selbst überwachen wird. Wenn er wieder auftaucht, dann tun wir es auch. Ist nicht weit weg. Sollte dort sein. Und leise vorgehen. Los. Haben wir Schalldämpfer drauf? Bitte sag, wir haben Schalldämpfer drauf. Schalldämpfer. Hm. Mit Schalldämpfer Rotpunkt, Zielfernrohr mit Schalldämpfer. Perfekt. Also, wir haben eine Snipe und eine AK. Wieder aufgetaucht. Müsste Kapitel 5 sein, glaube ich, oder 6. Das ist, glaube ich, mein Fehler gewesen. Ich wollte gucken, was da abgeht, ja. Vielleicht hätten wir die auch gar nicht töten müssen. Vielleicht gibt es eine... Es gibt teilweise Missionen in Spielen. Da ist dann so, ja, schließt die Mission ohne tö zu töten ab. Metro hat da ganz viele. COD anscheinend nicht. Du holst keine Hilfe. Wieder aufgetaucht ist Kapitel 5. Oh, das war ein Hund. Scheiße. Das tut mir immer am meisten, wenn ich Hunde töte, hast du gesehen? Nein, Hyäne. meinst vielleicht hätten die uns nicht angegriffen du regst mich auf ich glaube einer ist weiter nach hinten Das viel. Okay, die Sniper ist nice. Ich werde nicht schießen, Jungs. Oder? Okay, ich habe die Schüssel zu jetzt und Soap in der Fresse. Sehr gut. Sowas macht tatsächlich fast schon mehr Spaß, als einfach rumzubannern. Irgendwie für mich. Ich weiß zum Beispiel auch nicht. Ich habe mal überlegt, Assassin's Creed noch zu spielen, weil ich habe ja bei Black Flag aufgehört. Aber das wird dann einfach neben COD schon wieder so eine Riesenreihe werden, die ich momentan nicht bewältigen kann. Ja, wollte gerade sagen, die Leichen fallen sicher auf. Hallo. So, ihr habt mich gesehen, ich kann nichts mehr. Weil das Problem ist, ich habe einen Schalldämpfer drauf, die nicht. Wenn die schießen, dann hören das die anderen. Kann man. Ach, oh, ich. Ah, man, kann man das nicht ohne Waffen machen? Kein Genickbruch oder so, vielleicht einfach betäuben. Okay, vielleicht sollte ich hier mit der Sniper arbeiten. Oben sind noch zwei. Drei. Unterwegs. Unterwegs. Zugriff jetzt. Sicher. Sicher? Hier ist kein Schwein. Nikolai, die Fabrik ist eine Sackgasse. Makarov ist nicht da. Ja, das wäre sonst auch zu einfach, Entschuldigung. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt da durchkämpfen. Äh, wie komme ich denn da? Da. Ja, hier über hüpfen. Ich habe nur einen Hund bzw. eine Hyäne gesehen. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es Hyänen sind, aber ich könnte es jetzt so nicht direkt einfach sagen. los. Ich habe mir im ersten Moment, als ich den Typen mit auf dem Dach mit dem Messer umgebracht habe, habe ich mir gedacht so, ja, wieso töten wir jetzt schon wieder Unschuldige? Aber ich glaube, die gehören alle zur Miliz und die ja, die kämpfen ja selber auch. müssen halt immer so viele Unschuldige dabei mit drauf gehen, ich finde das mega schlimm. Und die hier machen es vielleicht auch nicht einfach so, boah wir sind böse, wir müssen alle töten, sondern die machen es wegen Geld. Oder wegen Angst, dass sie getötet werden. Oder beides. Aber auch das ist halt nicht irgendwie einfach, wo man sagen kann, ja, das rechtfertigt jetzt das ganze Dorf zu vernichten direkt. Klar, sie haben sich entschieden, dem zu helfen. Wir sind hier, um unser Leben zu retten, jetzt gerade wieder. Ist halt immer wieder so ein Sie- oder Ich-Prinzip. Unabhängig von den Umständen. Okay, selbes Ergebnis. Was ich jetzt nur noch nicht weiß, sind, ob die Hunde oder Hien. Ich sage ich sag jetzt hier, äh, ob die unabhängig sind, ob die gezähmt wurden. Ja, das andere ist, es hier jetzt nur ein Spiel. Immerhin. Und... Keine Ahnung, es macht es nicht immer besser, wenn man sagt, es ist nur ein Spiel. Ich weiß. Da ist noch Ich wusste. Ich habe mir vorhin gedacht, da oben steht noch einer. Ah, ähm. Oh, das war Glück. Ja, steh auf, los. Ja, ich frag mich, wieso. Vielleicht, weil wir die halbe Minute schon aufgeräumt haben. Und weil wir hier einfach reinlaufen. Aber ja, ich verstehe, dass wir reinlaufen, natürlich. Wir müssen den Terror-Ding. Terrorakt aufhalten. Hier ist es vom Vorteil, dass man nicht ein großes Feld hat, sondern ziemlich enge Gänge hier drin. Also die Gegner haben auch nicht so viele Möglichkeiten sich zu verstecken von, Entschuldigung. Sich zu verstecken von mir und mich von hinten anzugreifen. Ja, die, Dreh, die Drehung finde ich eigentlich super so. Ist immer ein bisschen schwierig, ich glaube jedes COD hat ein bisschen andere Einstellungen für, äh, für die Genauigkeit. Ich finde 4 eigentlich recht angenehm bei den meisten. Es gab, glaube ich, eines bis jetzt, wo ich nicht auf 4 gespielt habe. 4 oder 5 normalerweise. Kann ich die Häuser einfach wegbomben? Kann ich übel? Come on, wo ist... Ich muss hier weg. Ja, okay. Ich wollte da weg. Ich muss zu den Kollegen da hoch, auf jeden Fall. Für den Mörser. Das war schon richtig, dass ich das gemacht habe. Ach so, das ist viel weiter hinten, glaube ich. Noch weiter? Ich lasse den mal. Ich gehe zuerst auf den. Und dann hier. Okay, der ist okay. okay. Weil den ersten, den habe ich jetzt einfach gar nicht getroffen, egal was ich gemacht habe. Wie komme ich da hin? Darunter? Nein. Da geht's runter. Im lieber ein bisschen Fallschaden momentan ist das. Jetzt können wir hier rein. Bitte schaff's. Jawohl. Darf ich das erstes? Nein. Okay, Pl Price wartet tatsächlich auch auf mich. Da wäre es böse gewesen, wenn da oben einer steht und runter schießt auf mich. Ich weiß, COD ist jetzt nicht wirklich unfair oder so, aber ich hätte das jetzt gemacht. Wenn die schon so einen Lichtschacht einbauen, so wegen Realismus und so, ich hätte einen hingesetzt, der da oben passt, aufpasst. Der uns gesehen hat oder so. Ich meine, es gibt ja immer, dass die Spiele dann ähm, sich selber regulieren. Das habe ich ja auch schon erwähnt mal. Ich weiß nicht mehr bei... Ich glaube, das war bei Black Ops. Äh, dass es sehr viele Spiele gibt, auch bei Bioshock oder auch eben auch COD, äh, die einfach wollen, dass du sie durchspielen kannst. Tatsächlich. Und auch wenn ich sage, ich spiele auf Easy und ich sterbe dreimal beim selben Gegner, dann ist beim vierten Mal der Gegner einfach nicht mehr da. Bei Bioshock ist es so, dass du eigentlich deine Leben hast und wenn ein Gegner dir über die Hälfte vom Leben wegnimmt mit einem Schlag und der zweite Schlag tötet sich trotzdem nicht sondern lässt dich auf dieses rote Last Chance Modus wo du eigentlich noch so ein Life Point übrig hast auch wenn du vorhin drei hast und der Gegner macht dir 20 Schaden du gehst auf ein Life Points runter so als Last Chance immer das ist einfach so ein bisschen so ein Adrenalinkick so als hey pass auf du bist fast tot COD geht da ziemlich in die gleiche Richtung und eben sie passen auch Gegner an wenn du zwei, dreimal am gleichen Ort oder beim gleichen Gegner stirbst dass der dann ...weggemacht wird, weniger Gegner dastehen oder so irgendwas. Und eben gerade bei diesem Schachtyp, wenn man dann sagt, ja du bist jetzt dreimal bei dem gestorben, der verschwindet jetzt. Oder Soap tötet den dann für dich. Beim vierten Mal. Das wäre easy gewesen, aber einfach so als beim ersten oder zweiten Mal noch so, hey, pass auf. Wenn es dann nicht hinkriegst, dann ist er weg nachher. Hätte ich voll legitim gefunden. Ich finde diese Selbstregulierung des Spiels eigentlich recht interessant... Also, dass das Spiel schon erkennt, yo, du hast Probleme mit dem, mach mal weg. Finde ich einerseits gut, wirklich, dass man da ein bisschen unter die Arme gegriffen konnte. Ich finde zum Beispiel beim Hardcore-Modus kann man jetzt sagen, ja, du spielst auf Hardcore, da gibt es das nicht, das weiß ich nicht, ob es das überhaupt gibt da. Finde ich jetzt legitim, wenn nicht, ehrlich gesagt. Weil wenn du, schon auf, ja, die greift mich wirklich wenn du schon auf Hardcore spielst, dann solltest du auch wirklich die Hardcore Experience haben. Gnadenlos. Aber auf Easy oder Normal finde ich das voll, voll okay eigentlich. Und ich vermute mal in Dark Souls zum Beispiel, das ist eh schon assi ist wie Sau. Also assi. Dark Souls ist nicht assi, Dark Souls ist einfach schwer. So, jetzt kam wir glaube ich, eine Slow-Momo. Oh, shit. Ja, drei war es, ne? Zum Messern. Oder so. Ja, bringt nichts. Okay, ich bin kurz stimme mit meinem RAND, also RAND mit meinem... Hier ist die Station Corse, wir haben ein message geöffnet. E-Done, das ist Indigo, London, jetzt in DECO London. Prämen Sie die wir ein Problem Die Franzosen haben eine Nachricht abgefangen, eine verdächtige Lieferung ist nach England unterwegs. Wurde das Schiff identifiziert? Nein, Sir, aber die Nummer steht auf der Beobachtungsliste für Fregator Industries. Informieren Sie den MI5. Wir haben eine unmittelbare Bedrohung. Meine Herren, was wissen wir? Nichts Handfestes. Die Spezialabteilung sucht nach bekannten Personen, aber wir werden für Stufe 1 Bedrohungen einen SAS-Einsatz empfehlen. Stellen Sie mich nachher von durch. Ma'am, meines Wissens erwarten unbekannte Feinde eine Lieferung. Wir schicken Ihnen mögliche Einstiegspunkte. Zu Ihrer Information über die Lieferung ist zurzeit nichts bekannt. Roger, mein Team macht sich bereit. Wir sind innerhalb der nächsten Stunde fertig. Keine Sorge, Ma'am. Egal was Sie vorhaben, wir halten Sie auf. Jetzt die Docks. Wissen wir, was Sie geladen haben? Den Geheiminformationen zufolge kommt die Lieferung von wichtigen Zielen aus Übersee. Achtung, einer der Trucks ist noch an den Docks. Warum versenken wir das verdammte Ding nicht mit einem Specter im Fluss? Zu wichtig, Bravo 6. Walchers Vögel geben vorerst Deckung aus der Luft. Bringen wir die Sache einfach hinter uns. Wir haben Wärmesignaturen in den Lagerhäusern. Sie müssen diese Gebäude sehen. Und los geht's Die hatten Schalldämpfer, ne? Stehen, stand da Perfekt, ich bleibe bei der P90 dann meine sollte auch einen Schalldämpfer haben, eigentlich. Oder nicht? Ah, nein, ich bleib wieder. Ich Ich will sicher gehen mit Schalldämpfer. bin schon dran äh, danke ja gut wollt, wollt ihr vorgehen vielleicht oder So, und jetzt sind wir nicht mehr unauffällig. Nope. Warum will ich auch nicht, dass der noch leidet so? Finde ich doof. Nein. Der kommt gleich, ich warte auf den Kurs. gebe. Ich stell mir vor, wie random das wäre, du siehst so in COD plötzlich deine Hallo? Äh, dein Autokennzeichen. Ich meine, ich glaube nicht, dass die spezifisch Autokennzeichen raussuchen. Die suchen wahrscheinlich random Nummer, wenn überhaupt. Ich hab's gar nicht angeschaut, ob da überhaupt was drauf steht, sonst. Okay, ich weiß nicht, ob die Nummern so existieren können, können überhaupt, aber stell dir vor, wie random das wäre, wenn einfach deine Kennzeichen Nummer hier dran steht. Denkst du, so ich chill jetzt ein bisschen COD und dann steht einfach so deine Nummer hier. Ich würde jetzt nicht sagen, ich finde das lustig, aber es wäre mega random. Es bringt dir auch absolut nichts, dass du sagen kannst, ja, meine, meine Kennzeit steht in CLT. Nein, du auch nicht. Du, du stehst richtig scheiße, weißt du das? Und ich dachte mir, ich bin schlecht. Der andere steht einfach mal so: Ja, ich, ich verstecke mich von Feinden von rechts. Ich bin geschützt. Die Map kommt mir auch bekannt vor. Nein, eine Granate. Also wenn ich das Kapitel durchgespielt habe, habe ich in drei Folgen... falls ich das in dieser Folge noch hinkriege, auf jeden Fall. Äh, habe ich Akt 1 durchgespielt in drei Folgen. Fände ich jetzt auch nicht schlecht. Toppen Sie die U-Bahn. Oh nein. Ich habe keine Raketenwerfer. hinten habe ich erwischt, so ziemlich. Ja, ich glaube, ich weiß, was eine kontroverse Mission gemeint ist. Ich dachte jetzt eher an sowas wie einen Flughafen nochmal, aber ich glaube, die meinen so der Zugführer nicht atmet fährt der Zug trotzdem weiter verstehe ich jetzt nicht aber nein Ja, das wäre dann jetzt ein Auto auf mir. Bravo 6, bitte kommen! Alles in Ordnung? Bravo 6! Wie ist Ihr Status? Der Zug ist unter Westminster. Die Bastarde haben ihn zum Transport benutzt. Vorsicht, Bravo 6. Die Trucks sind in ihre Richtung unterwegs. Ab nach oben und treffen Sie sich mit Bravo 2. Verstanden. Komm schon, Burns. Sind wohl nur wir beide übrig? Ich komme ja schon. Mir gefällt die Mission hier sehr vom Design, muss ich sagen. Ich finde die cool. Okay. Gutes Zitat im Pause-Screen drin. Finde ich toll. Ähm ich würde sagen, wir beenden hier zeitlich wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Adrian, alles Puppen mit Zucker. Cheerio!